Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 45 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel „Schizophren“. Das ist aus der Kategorie Philosophisches und aus dem Jahre 2022. Ja, da bin ich wieder und äh, diesmal habe ich ein äh, sehr schwieriges Thema mitgebracht. Und... Ähm, ja, es ist für mich auch ein sehr aktuelles Thema, das mich allerdings nicht selbst betrifft. Das möchte ich gleich zu Anfang ganz, ganz deutlich betonen. Okay. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, in meinen Gedichten zu stöbern, meinen Blog zu besuchen, auf meine sozialen Kanäle zuzugreifen und mir Nachrichten in mannigfaltiger Art und Weise zu hinterlassen. Ich wäre sehr froh, wenn ihr das auch nutzt, auch wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Außerdem wäre ich sehr froh, wenn ihr diesen kleinen Podcast hier äh, abonniert und ihn auch ehrlich bewertet. Vor einiger Zeit habe ich eine Dokumentation über zwei Mädchen gesehen, die unter Schizophrenie litten. Sie hatten sich in den Wahn hineingesteigert, dass es den Slenderman wirklich gebe. Dabei handelt es sich um eine Horror-Kunstfigur, die sich jemand für einen Online-Wettbewerb ausgedacht hat und die insbesondere einsame Kinder holt und auffrisst. Von dieser Figur gibt es inzwischen unzählige Geschichten, Bilder, Videos, Computerspiele und sogar einen Kinofilm. Es besteht eigentlich kein Zweifel daran, dass diese Figur ebenso ausgedacht ist, wie die Marvel-Superhelden oder auch andere berühmte Horrorfiguren. Diese beiden Mädchen steigerten sich nun derart in den Glauben und die Angst vor Slenderman hinein, dass sie sicher waren, ihm ein Menschenopfer bringen zu müssen, um ihn milde zu stimmen und sich und ihre Familien vor ihm zu schützen. Also lockten sie ihre beste Freundin in eine öffentliche Toilette an einem Spielplatz und versuchten sie durch zahlreiche Messerstiche zu töten. Das schwer verletzte Mädchen konnte ihren Peinigern entkommen und überlebte den Vorfall nur knapp. Die Ermittlungen und das Gerichtsverfahren nach der Tat ergaben, dass insbesondere das eine der beiden Mädchen schon seit ihrer frühesten Kindheit schizophrene Symptome gezeigt hatte, die nie ernst genommen und deshalb nicht behandelt wurden. Sie war die treibende Kraft hinter dem Mordanschlag, die ihre Freundin zu der Tat trieb und deren Angst vor dem Slenderman immer wieder nährte. Beide Mädchen wurden zu sehr langen Haftstrafen in psychiatrischen Einrichtungen verurteilt. Durch diese Geschichte kam ich dazu, mich mit der Krankheit der Schizophrenie zu beschäftigen und ich schrieb folgendes Gedicht. Ah. Schizophren Wenn ich im Auto fahre, sitzt der Dämon hinter mir. Er starrt mich an, bis ich die Kontrolle verliere. Niemand außer mir kann ihn sehen. Niemand kann meine Angst verstehen. Gehe ich über die Straße, sehe ich andere Farben. Meine Seele ist bunt, aber auch voller Narben. Der Mann dort hat Flügel, die in Flammen stehen. Und wieder kann nur ich diesen Teil von ihm sehen. Mein Nachbar ist ein Pegasus, fliegt nachts durch die Luft. Mein Zimmer ist hell und trotzdem eine Gruft. Für mich ist alles real, bedrohlich und schön. Meine eigene Welt, denn ich bin schizophren. Ah. Durch dieses Gedicht will ich auch erreichen, dass nicht der Eindruck entsteht, schizophrene Menschen seien immer eine Gefahr für andere. Das ist in keiner Weise so. Ganz im Gegenteil, gehen nur von einem sehr geringen Prozentsatz der betroffenen Gewalttaten aus. Wenn man bedenkt, wie selten diese Erkrankung dann auch noch ist, ist die Zahl der Gewalttäter geradezu zu vernachlässigen. Der geschilderte Fall ist wohl eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Er zeigt aber auch, wie wichtig es ist, Anzeichen für eine schizophrene Erkrankung zu erkennen und auch zu behandeln. Schizophrene leben in ihrer ganz eigenen Welt, wissen dies aber oft gar nicht. Sie kennen die Welt nicht anders und arrangieren sich oft damit. Leider ist die Veranlagung zu dieser Krankheit vererbbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nachkommen von Schizophrenen auch daran erkranken, ist sehr hoch. Viele Erkrankte entscheiden sich deshalb, selbst keine Nachkommen zu zeugen. Ja, das war die dieswöchige Folge. Ich hoffe, ähm, sie war interessant äh, und sie hat euch trotz des schwierigen Themas gefallen. Genauso hoffe ich, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Wir sehen, oder besser, wir hören uns dann am nächsten Samstag.